Meine Damen und Herren, auch im zweiten Wahlgang hat der Abg. Karl Hermann Bolldorf nicht die erforderliche Mehrheit der Mitglieder des Hauses erhalten. Ich frage danach, ob ein dritter Wahlgang erwünscht ist. Sehr geehrte Frau Präsidentin, die AfD-Fraktion beantragt einen dritten Wahlgang, und wir widersprechen der Wahl durch Handzeichen. Meine Damen und Herren, es erfolgt ein. Dritter Wahlgang ist es geheime Wahl beantragt, in dem die relative Mehrheit entscheidet, das heißt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Ablauf gleicht den bisherigen Wahlgängen. Ich bitte um entsprechenden Namensaufruf, meine Damen und Herren. Die Wahlhandlung ist damit eröffnet. Aber wir warten noch ein paar wenige Minuten, bis unsere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer die Kabinen vorbereitet haben. Dann können wir in den dritten Wahlgang starten. Meine Damen und Herren, entsprechend sind die Vorbereitungen getroffen. Ich bitte jetzt um den Namensaufruf und die Wahlhandlung ist entsprechend eröffnet. Entschuldigt sind Ulrich Alex und Tariq Albasir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bechler-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer.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 Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser Martina Feldmeier, Thorsten Festehausen, Karina Fissmann, Hildegard Förster Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken. Klaus Gagel, Dirk Gaub, Entschuldigt Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Gronemann, Stefan Grüger, Gernot Grumbach, Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn Karin Hartmann Erich Heidkamp Christian Heinz Birgit Heitland Thomas Hering Klaus Hermann, Priska Hinz Heike Hofmann Markus Hofmann Andreas Hofmeister Hartmut Honker Knut John Bijan Kaffenberger Rolf Kahnt Norbert Kartmann ist entschuldigt Heiko Kasseckert Frank-Peter Kaufmann Er guckt gleich. Warte. Das ist auf den Gang vor. Irgendeiner hat sich eingeschlossen, Herr Walker. Oh je. Oh yeah. yeah. <lacht> Sabotage. <lacht> Kaya Kinkel Kai Klose Entschuldigt Wiebke Knell Elisabeth Kula Gerald Kummer Robert Lambrau Jürgen Lenders Thorsten Leveringhaus Andreas Lichert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 Karin Müller <lacht> Regine Müller <lacht> Stefan Müller <lacht> Petra Müller-Klepper <lacht> Dr. Stefan Naas <lacht> Claudia Papst-Dippel <lacht> Manfred Pentz Moritz Promny <lacht> Janki Pürsün <lacht> Lucia Puttrich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 Entschuldigt Katrin Schlembecker, Miriam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Entschuldigt Sade Zönmetz Frank Steinrath.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 Ich bin dann der Erste nach der Frau in unserem Setzpunkt. So, ich frage, sind alle Stimmen abgegeben? Jeder, der wollte, konnte wählen? Ich höre keinen Widerspruch. Dann schließe ich jetzt hiermit die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, mit dem Auszählen der Stimmen zu beginnen. Kann die Zeit auch einmal nutzen? Wurde zwischen den Geschäftsführungen vereinbart, ob wir noch Mittagspause machen? Ja, gut. Dann kommen danach noch einmal Wahlen, Tagesordnungspunkt 77, nur schon einmal zur Vorbereitung, und danach dann die Mittagspause. Ich kann das Ergebnis der Wahl bekannt geben. Bitte um etwas Ruhe. Zahl der anwesenden und stimmberechtigen Abgeordneten 129, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 128, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 128, Zahl der gültigen Stimmzettel 128, Zahl der ungültigen dementsprechend 0. Auf den Vorschlag Karl Hermann Bolldorf entfielen 28 Ja-Stimmen, 97 Nein-Stimmen und drei Stimmenthaltungen. Damit ist auf den Vorschlag Karl Hermann Bolldorf keine Mehrheit zur Wahl des Vizepräsidenten des Hessischen Landtags entfallen, und deswegen ist er nicht gewählt worden.